Die dritte Übung im High Rocks, Sled Pull, bauen wir natürlich auch regelmäßig in das Training ein, denn die hat es auch wirklich in sich. Hier ist es erstmal ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Stand etwas breiter als schulterbreit ist und dass wir wirklich die Kraft aus dem Rücken nehmen, links und rechts im Wechseln. Aber unser persönlicher Tipp, oder wie wir es auch im Wettkampf machen, ähm, wir nutzen beide Arme gleichermaßen und... Nutzen auch die 2 Meter Fläche, die wir im Wettkampf haben und gehen mit dem Gewicht das ganze Stück nach hinten. Wählt das Gewicht auf jeden Fall entsprechend eurem Trainingslevel und jetzt seid ihr dran.